Hallo zusammen! Ich habe euch heute eine sehr interessante Partie mitgebracht, die hat sich vor Jahr und Tag bei Hansa Hamburg zugetragen. Christoph hat mitgespielt, Dirk hat mitgespielt, Kai war Alleinspieler und es handelt sich hier um ein wahrlich wackeliges Windei. Ich habe heute Morgen gesehen, es ist das Rätsel, was heute rausgekommen ist, also wenn ihr das noch nicht gelöst habt, schaut euch das erst an. Und da hatte ich einfach sofort Bock drauf, mal das Lösungs- und Analysevideo direkt dazu zu machen, denn ja, diese Verteilung, ähm, die zeigt einfach mal wieder, was für eine schlechte Karte mit relativ normalen Zügen dann plötzlich irgendwie gewonnen werden kann. Und ja, tatsächlich als Rätsel ist es gar nicht unglaublich schwer zu lösen, da ist ja aber auch schon eine Gegenspielhand dann teilweise offen. Mit verdeckten Karten ähm, fand ich das noch ein Tick interessanter, deswegen will ich euch das mal zeigen. Also Mittelhand schaut in folgendes Blatt, nichts Besonderes hat natürlich sofort gepasst, Hinterhand ist Alleinspieler geworden und hat jetzt Pik angesagt. Erster Stich, Kreuz Ass, wir müssen bedienen, Kreuz König, Alleinspieler hat auch bedient die Lusche. 15 Augen. Zweiter Stich, unser Partner bringt die Kreuz Dame hinterher, ja und die lädt jetzt natürlich dazu ein, hier die Pik 10 zu verstechen. Erstmal natürlich in der Hoffnung, dass der Alleinspieler da bedienen muss und nicht überstechen kann, aber selbst wenn, die Pik 10 ist ja im Zweifel sowieso gefährdet, also die muss hier wohl rauf. Alleinspieler bedient mit der Lusche, 28 Augen, und jetzt wo wir natürlich schon zwei Kreuz gesehen haben, denken wir wohl mal, dass er kein Herz hat, haben wir ja auch nur noch einen Trumpf, also Herz-Dame, Lusche wäre sicher auch möglich, aber es wurde gespielt Herz-Dame und in der Tat sofort die Stechfarbe gefunden, also Alleinspieler sticht mit dem Trumpf König und bekommt hier gerade mal schlappe sieben Augen. Dann kam die erste Trumpfrunde, Trumpf Lusche, Trumpf Lusche von unserem Partner und von uns natürlich Kreuz, so, wie sollten wir denn jetzt an dieser Stelle fortsetzen und warum? Ja, für alle, die, die äh, hier gesagt haben, bitte mit Karo fortsetzen, herzlichen Glückwunsch, das ist die Lösung für alle, die das eben äh, jetzt nicht gesagt haben oder sich hier nur bespaßen lassen wollen. Jetzt nochmal Herz nachzuspielen, wie es im Originalverlauf übrigens passiert ist, ist nicht so eine gute Idee, denn es ist schon relativ klar, dass es hier wohl nur ein Fünftrümpfer sein kann, denn unser Partner hat hier mit der Trumpf Lusche uns den entscheidenden Hinweis gegeben, beziehungsweise die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wo ist eigentlich Trumpf Ass? Nachdem die Trumpf 10 weg ist, ist sticht der Alleinspieler mit dem Trumpf König. Wenn er das Trumpf Ass hätte, würde er die erste Herzrunde wohl mit dem Trumpf Ass stechen. Also sehr wahrscheinlich ist das Trumpf Ass bei unserem Partner und der wird wohl nicht mit nur drei Trümpfen diesen vollen noch geschont haben, also ist es vermutlich nur ein Fünftrümpfer, und gegen einen Fünftrümpfer ist es einfach keine besonders gute Idee, die Stechfarbe ein zweites Mal zu bringen. Es ist trotzdem eines, einer der häufigsten Einsteigerfehler, sage ich mal, oder Fehler von unbedarften Spielern, die sich nämlich nicht so mit dem Endspielstellungsspiel auskennen. Insofern, jetzt hier Karo fortzusetzen, wäre eine Möglichkeit, mit der dem Alleinspieler typischerweise keine Chance gegeben wird. So, jetzt kam aber Herz 9 und dadurch ergibt sich für den Alleinspieler plötzlich eine Chance, erstens fällt hinten die Herz 10, Dame ist verstochen. Der Alleinspieler weiß natürlich jetzt auch schon, dass die Trümpfe zu viert sitzen. Er hat ja den Kreuz Buben gesehen auf zwei Trumpf Luschen, ist ja klar, dass der jetzt hier blank war, und deswegen geht der jetzt natürlich nicht mehr über Trumpf, sondern geht jetzt über seine Beikarte. Karo Ass kommt, und tatsächlich hat der Alleinspieler hier auch noch eine äh, Chance, das Spiel ohne Fehler zu gewinnen, wenn jetzt eben die Karo 10 blank ist, das war aber ja offenbar nicht der Fall. Es fällt Karo Lusche Lusche, ja, und jetzt geht er arglos hier mit der Karolusche vom Stich von unserem Partner, kommt Abwurfkreuz Kreuz 8, und jetzt stelle ich das zweite Mal die Frage, wie müssen oder sollten wir das Spiel fortsetzen, und warum? Das ist jetzt wichtig, es sieht gar nicht äh, so kompliziert aus, und ich sag mal, die meisten haben jetzt sicher den Instinkt, hier die Karo-Dame draufzulegen und die Karo 10 hinterherzubringen. Und äh, dann wird das Spiel allerdings ähm, nicht geschlagen, denn es passiert folgendes, der Alleinspieler muss noch den Karo-König bedienen, also auch diese Kenntnis, äh, vorausgesetzt, war es trotzdem nicht die richtige Idee. Und warum nicht? Weil wir hier dadurch, dass wir diesen, äh, den Alleinspieler schon zweimal haben stechen lassen, er äh, schon in eine Trumpf Kürze manövriert ist. Das heißt, unser Partner kann ja nur noch Trumpf haben. Er hat kein Herz mehr nach der 10, er hat offenbar schon kein Karo mehr, und er hat selber hier in dem Stich die letzte Kreuz-Lusche abgeworfen. Das heißt, uns muss klar sein, der Partner kann nur noch Trumpf haben, und ähm, in, mit dieser Konstellation heißt das eben, er muss jetzt sowieso stechen und dann fällt das, äh, äh, das Herz Ass dem Alleinspieler zu, der hier durch den blank stehenden Kreuzbuben diese glückliche Trumpfgabel hat, das heißt, dieses hier wäre der Verlauf, 30 hatten wir liegen, 33 und 25, da kommen wir nur auf 58, und das bedeutet, dass wir eben hier zwingend auf diesem Stich Karolusche Kreuz 8, die Karo 10 rausnehmen müssen, und dann erste Regel gegen eine drohende Trumpfgabel, welcher Art auch immer, ob die jetzt hier durch einen Zwangsvorstich entsteht oder anders. Wir müssen es dem Alleinspieler so madig wie möglich machen vorher, und deswegen eben vor diesem äh, vor dieser Endspielstellung so viel Augen wie möglich auf dem Tisch, deswegen hier die Karo 10 raus und nur jetzt auf 40 und nur das Herz Ass rettet das Spiel für uns, denn wenn der Alleinspieler jetzt eben den Karo König abwirft, dann äh, langt das Trumpf Ass für uns auf ähm, 66 und deswegen ist in dem Fall die beste Option für den Alleinspieler, das Ding hochzustechen, dann kriegt er hier die Lusche aber bei 40, die wir liegen haben, könnt ihr es auch überschauen, kommen wir auch auf dem Weg auf 66, also so gewinnen wir klar, aber es ging jetzt auch wirklich nur noch so, und das ist eigentlich das Schöne wieder an dieser Verteilung, was ich da auch bemerkenswert dran fand, einmal diese kleine Unschärfe, noch ein zweites Mal Herz zu spielen, und dann wird es plötzlich im Endspiel schon richtig kompliziert, oder richtig Schwer bzw. da gibt es dann nur noch einen definierten Weg, der auch wirklich erkannt werden muss. Und wenn das eben nicht passiert, dann gewinnt der Alleinspieler solch ein wackeliges Windei. Dann bedanke ich mich abschließend für Unterstützung meines Kanals bei Harry Harimosa, bei Achim Tannheiser und bei Jürgen Bivier. Ich danke herzlich, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und wie immer, gut blatt.